Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 2 voraus, zumindest, als auch den vorherigen Teil von Wachstum, Siehe links unten. Schauen wir jetzt hier, machen wir weiter mit diesen Wachstum-Zerfallsprozessen und jetzt ist das Thema Zerfall und Radioaktivität. Zerfall ist das Gegenteil von Wachstum. Zerfall liegt vor, wenn jede Periode, jedes Jahr oder jeden Monat und so weiter, die vorhandene Menge um den gleichen Prozentsatz weniger wird. Ein geeignetes Beispiel dafür ist die Radioaktivität. Das Iodisotop 131 wird in nuklearmedizinischen Therapie benutzt, wird täglich, täglich um 8,3% weniger. Wie viele Atome des Isotops bleiben nach drei Wochen wenn wir am Anfang 250.000 Atome haben. Wir können hier sofort die Formel des vorherigen Absatzes benutzen. Das haben wir dann vorher hier gelernt. Da haben wir eine Formel gemacht. Da ist sie. Wir können diese Formel also benutzen. Also der Endwert ist der Anfangswert mal 1 minus 1. Prozentsatz durch 100 und das Ganze hoch ein, also wie oft das passiert. Ja? Und jetzt hier, das ist halt Minus, weil es immer weniger wird. Ja? Also das bedeutet, 250.000 Atome mal, und da ist die Rechnung. Wieso sind wir, haben wir jetzt hier 21 geschrieben? Ja, 3 Wochen, aber täglich. Also die Periode wie lang nach wie viel Zeit, also 8,3 gewachsen wird, das ist ein Tag. Also drei Wochen sind halt 21 Tage. Okay? Bei der Radioaktivität gibt es eine für das jeweilige Isotop charakteristische Periode, die sogenannte Halbzeit. Das ist die Zeit, die notwendig ist, damit die Anzahl der Radioaktiven sich halbiert, also auf 50% abnimmt. Daher auch Halbwertzeit. Bei J131 ist diese Zeit 8 Tage. Bei Atomen, die in Kernkraftwerken benutzt werden, ist diese Zeit deutlich größer. Ja, zum Beispiel 4,5 Milliarden Jahren von Uran-Isotop. So entsteht radioaktive Müll, mit dem nicht einfach umzugehen ist, welche auch kaum mit technisch oder kommerziell vertretbarem Aufwand entsorgt werden kann jedoch viel konzentrierter auftritt als an den äh, ursprünglichen lageorten wo bedingt durch den Abbau noch zusätzlich große Mengen radioaktiver Stoff. Mein Gott, wer hat das jetzt hier geschrieben? Wie auch immer, was der ganze Absatz jetzt hier sagen will, ja, es gibt radioaktiven Müll bei diesen äh, Atomkraftwerken, ja, und es gibt auch eine große Gefahr, nicht große, eine geringe Gefahr, aber immer gibt es so eine gefahr eines unfalls okay und daher ist die nutzung der kernspaltung sehr gefährlich allerdings wenn man also die entsprechende seiten wikipedia äh, liest äh, ist also äh, die kernspaltung auch wirtschaftlich nicht gerade günstig kostet viel geld aber die Gefahren, also gemessen, statistisch gemessen, von Unfällen und Leute, die daran sterben und so weiter und so fort, sind äh, äh, statistisch gesehen, von Unfällen und so, nicht so groß. Aber da wird überhaupt nicht das Problem des radioaktiven Abfalls äh, besprochen. Auch, wie auch immer, gehen wir jetzt kurz zurück hier. Da haben wir die Formel benutzt. Wie könnten wir das Ganze ohne Formel machen, wir wurden dann 100 minus 8,3, ja. also hier haben wir bei diesem Beispiel, wie sind wir auf dieses 1,9? das war ein 2,5% Wachstum, also 100% plus 2,5, das war 102,5%, ja. und da 102,5% Prozent, das Prozent bedeutet Hundertstel, also 1,025, da sind wir auf diese Zahl gekommen. Jetzt hier in diesem Beispiel, man macht erst 8,3, 100 minus 8,3 und das 100 minus 8,3, das ist halt 91,7%, Prozent. Prozent bedeutet Hundertstel, also 0,9. 1,7 und das muss man dann hoch 21 potenzieren. Ne? Gut, und wieder immer aufpassen. Was hier stehen muss, ist ein Prozentsatz als Zahl, also immer die Zahl 21% durch 100 also berechnen. Ne? Und das ist, wie oft das passiert, die Hochzahl, und das ist der Wert am Anfang. Und somit kann man das Problem schon lösen. Danke sehr.